besondere Ehrung, die wir jetzt gemeinsam hier in der Frankfurter Festhalle miteinander feiern werden. Es ist ein ganz besonderer Tag für diese junge Dame, die nun vor uns steht. Es ist eine Ehrung, die man nicht durch eine Prüfung ablegen bekommen kann, sondern nur durch Fleiß und durch sportliche Erfolge. Lassen Sie mich Ihnen die Geschichte von ihr erzählen. Schon als Semmike Rothenberger noch im Pony-Sattel unterwegs war, konnte sie ihr Ziel sehr klar formulieren. Schönes Reiten zu symbolisieren, war ihr Wunsch, als sie mit Deinhard B. und Golden Girl für Deutschland Medaillen sammelte. Es ist ihr Wunsch mit Dissertation ihrer U21-Partnerin und es ist ihr Wunsch bei der Ausbildung des vierbeinigen Nachwuchses für künftige Aufgaben. Trotz ihres jugendlichen Alters ist Semiko Rothenberger ein echter Profi der von einem ganz besonderen Netz getragen wird und von einem ganz besonderen Umfeld zu ganz besonderen Höchstleistungen beflügelt wird. Was in anderen Familien oft scheitert, dass Kinder von den eigenen Eltern trainiert werden, das funktioniert bei Familie Rosenberger spektakulär. Unter der Anleitung ihrer Mutter Gonnelin reitet Semike täglich ihre Pferde. Tauchen Probleme auf, wissen entweder Vater Sven oder die reiterfahrenen Geschwister Hart. Und auch wenn die Pferde sich längst in ihren Boxen ihr Heugut schmecken lassen, dreht sich am rotenbergischen Küchentisch das Gespräch weiter um Pferdezucht, ums Reiten, um vergangene und gegenwärtige Vorbilder und darum, wie man ihm wohl noch näher kommen kann, dem schwer greifbaren und noch weniger erzwingbaren Ziel, der Harmonie zwischen Pferd und Reiter. 22 Medaillen zählt Semikes beachtliche Sammlung. Zuletzt erritt sie neben dem Titel bei den deutschen Jugendmeisterschaften dreifach EM-Gold bei den jungen Dressurreitern und wurde mit dem FEI-Awards als Rising Star ausgezeichnet. Zum Jahresabschluss kommt nun noch ein ganz besonderes Gold hinzu. Genau wie in der Vergangenheit. Für ihre Geschwister Sanneke und Sönke war es auch für Semmike Rothenberger Herzenswunsch, diese besondere Ehrung hier in Frankfurt Gutstubb verliehen zu bekommen. Dieser Moment ist nun gekommen. Und es ist uns und den Eltern eine Ehre, diese ganz besondere Familientradition hier fortzusetzen. In Anerkennung ihrer sportlichen Erfolge Überreicht nun Herr Klaus Röser, der Vorsitzende des DOKR-Dressurausschusses und Mitglied im FBI Dressurkomitee, im Namen des Präsidenten der deutschen Reiterlichen Vereinigung, Bredo Graf zu Ranzau, an Semike Rothenberger das deutsche Reiterzeichen in Gold. Herzlichen Glückwunsch. Und die Gratulationen durch die Gastgeber, meine sehr verehrten Damen und Herren. In der Frankfurter Festhalle Frau Ann-Kathrin Linsenhoff und der Matthias Alexander Rath. Wir gratulieren ganz, ganz herzlich und freuen uns, dass wir mit dir zusammen diesen wunderbaren Moment hier in der Frankfurter Festhalle gemeinsam feiern können. in guten rotenbergische Tradition. Und meine Damen und Herren, lassen Sie uns ihr gemeinsam gratulieren mit riesigem Applaus auf der Ehrenrunde. Fortan reitet Sie in Gold, Semke Rothenberger.